Zabalas Truppen gehen schon um die Stadt herum auf Position Aber sie können nicht angreifen Bis wir das Ding platt gemacht haben Bereit wenn du es bist Das ist jetzt die Allmacht Die die die Sonne zerschießen kann So ich hoffe jetzt dass jetzt die Qualität wieder besser wird Ich habe festgestellt ich nehme währenddessen noch auf Das war keine so gute Idee Neue Mission, 1AE. Finde die Waffen der Allmacht und schalte sie ab. Oh, guck mal, da ist eine Sonne. Hübsch. Sehr hübsche Sonne. Wo muss ich hin? Darunter. Geschafft. Wir sind auf der Allmacht. Gut. Ihr müsst den Zentralkern des Schiffs finden und das Waffensystem deaktivieren. Am besten folgt ihr der Treibstoffleitung. Und ich mache die jetzt einfach mal von hier oben aus platt. Warum? Weil ich es kann. Und die nicht. Kommt doch hier hoch. Kommt hier hoch. Komm. Renn doch noch weiter weg. Da hinten mache ich doch keinen Schaden mehr an dir. der ans Ende des Dings und versteckt sich ist auch eine interessante Landeplattform hier gibt es einfach nichts zum runterkommen außer der gute alte Sprung bei dem man auch mal befehlen kann wir haben Sprung ich bin nicht so der gute Sprungkämpfer wo ist er denn jetzt hin? ach da ist er gewesen da hinten ist noch einer da haut noch einer ab und folgt dann einfach mal Treibstoffleitung wie mir empfohlen wurde kleiner bisschen Munition Man-Mode, immer ein Man-Mode, spart einfach furchtbar Munition kann ich jedem nur empfehlen Bom, Bom, Bom und Bom irgendwas macht hier richtig Aua Da noch ein Kleider. Komm. Oh. Die Waffe ist schon aktiv. Sind wir zu spät? Noch nicht. Du musst die Verbindung zwischen der Allmacht und der Sonne unterbrechen, bevor das Magnetfeld der Sonne zerstört wird. Mit einem großen Bu. Ohm, sagte ich doch. Dann sorgen wir mal für ein großes Bomben und zerstören die Allmacht. Ich hasse diese Geschütze jetzt schon. Weil die mir pur auf die Nerven gehen. Immer wenn man sich erwartet, ist um die Ecke ein Geschütz und macht einen kaputt. Ey, war doch gerade noch ein Gegner. Wechsel mal auf die dicke Wumme. Da ich jetzt auch wesentlich mehr Nahkampfgegner habe. Ah gut, ich gebe zu, dass es nicht gerade Nahkampf war. Aber... Sieht doch einfach cooler aus, wenn man mit einem Minigun auf die Gegner schießt. Wir gehen jetzt mal hier hin und... Brücke ausfahren. Hui! War ich irgendeine eine Brücke aus? Welche auch immer. Weil ich hier? Ah, ich stehe auf einer Brücke. Eingefahren gewesen. Ah. Schießt er auf mich? Wer schießt auf mich? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Hunde hasse? Es gibt auch nichts über eine gute alte Minigun deren Munition schon wieder zur Neige geht Deshalb ich jetzt mehr wieder auf den Fernkampf drehe von hier aus Hey langs Werf dein Schild Achso. Da habe ich doch Da oben ist noch so ein Legionär den treffe ich aber auf die Entfernung kaum Irgendwo war doch noch ein Scharfschütze. Hier. Am Fluchtmodus. Ja, ist die Mission. 1AE. Finde die Waffen der Allmacht und schalte sie ab. Überquer die Brücke und begib dich weiter ins Innere der Allmacht. Dann tun wir das doch einfach mal. Und Granate. Und Man-Mode. Nochmal Man-Mode. Noch einer da oben. Nicht gewesen. Das Ding wäre nett, aber... meine oh nein, da höre ich noch was. Munition ist in den, letzten, in den späteren Missionen nicht so rar gesät. Ich meine, für meine... Waffe. Hier kann ich nichts machen. So, wir schleichen uns jetzt langsam in die Allmacht. Nein, das war Sprint. Ups, das war der Sprint. Unsere Truppen positionieren sich an den Stadtmauern. Du gibst das Signal für den Angriff. Ich gebe das Signal. Ich legen wir das. Wir sind ja ganz alleine auf dem Flaggschiff des Gegners, während ihr so ein bisschen um unsere Stadt rumsteht. Aber immerhin sind wir in der Mineralaufbereitung. Die einfach nur aussieht wie ein kleines Schlachtfeld. Dieser Tunnel da drüben sollte uns direkt zum Zentralkern führen. Wieso weiß ich bloß, dass hier Gegner kommen? Wir kommen hier keine Gegner. Ach doch, da ist einer. Kann doch nicht nur ein Gegner sein. Blockiert. Ja. Wir könnten aber sicher die Mahlzähne wieder in Gang bringen. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Dachte ich mir von Anfang an schon, dass ich hier hin muss. Es scheint, als benutzt die Rotlegion Merkur als Treibstoffquelle. Das Sonnensystem ausbeuten? Das ist irgendwie beeindruckend. Wo um muss ich das hin? Wie man Schutt aus dem Mars hinreinigen kann. Ah! dann aufheben. Das ist radioaktiv und instabil. Halt es nicht zu so lange in Händen. Muss ich damit hin? Ach hier, wahrscheinlich. Ja? Mehr. Mehr. Gegner, ganz viele Hundis. Und ihr wisst noch, warum ich Hunde hasse? Weil sie mich in den Man-Mode zwingen. Minigun-Modus Kommt nur her, kommt nur her Gerne herkommen Warte, warte, klebt er mir, Autsch Bitte wieder runter, hier Hexer, weg damit Können doch nicht alle Gegner gewesen sein Jetzt aber Da noch mehr, da sind noch mehr Gegner Böse. Dann ich verstecke mich jetzt hier einfach mal. Was ist da drüben? Gehen wir den nochmal in den an. klapp oder nicht es reicht einmal als von meiner womme und wir haben sie alle zerlegt wenn ihr die waffen haben einmal macht und schal es sie ab immer noch ja sie selber mich schon die ganze zeit die Erztunnel sind frei wir können dem treibstoff zum Waffenkern folgen okay Mann Boran, er macht Zawala, das, deine Truppen das Ding frei an der Stadtgrenze bereit. Verstanden. Ich schalte gleich den Funk aus. Die Rotlegion darf nichts ahnen. Donnenseite. Radiator Gut getankt, Halb gelenkt Na, Dein Kollegen hat es nicht mitgerissen Schade breite breite Sonnenseite. Also haben wir jetzt nochmal die Sonne. an. Einzige Weg zu unserem Ziel führt da draußen lang. Was? Ich soll da raus durch die Sonnenoption? Mal guck mal, da schießt er, da fliegt was durch die Gegend, und fliegt da einer draußen rum. Weiß und zurück. machen. Sonnenseite. Wir schaffen das. So, ja, dann spenden wir mal. Bleib in den Schatten. Den Schatten. Hole ich mich in den Schatten wieder? Nope. Ach, tue ich. Die Sonne ist echt heiß. Sorry, ich muss erstmal hier den Schatten. Überlebst du die Sonne? Überlebst du die Sonne? Nein, du überlebst sie nicht. Ach, weil du hierher rennst. Jetzt stirbst du in der Sonne. Komm, stirb. Ist das hier echt im Schatten? So, wohin muss ich? Da hoch. Dann machen wir mal ran, ran, ran. Hier uh. ein bisschen erholend. Ist ja ganz cool gemacht. Oh, dahin teleportiert, Kollege Also, schon wieder einen zweiten Bug entdeckt Zuerst der Text Bisschen Grafikfehler Nun no, gut, ist doch ganz hübsch hier also man rennt hier von Schatten zu Schatten Und zerlegt seine Gegner Der eine bleibt aber im Schatten stehen und lässt seine Kollegen in die Sonne springen. Nettes Team. Puh. Ich bin wieder drin. Ich lebe wieder. Leben auffrischen und weiter geht's. Puh, schon ziemlich hell, wenn er alle macht. Und wieder ein prädestinierter Raum. Du kennst deinen Weg. Du brauchst unsere Anweisungen nicht mehr. Sollte meine Reise heute beendet sein, gehe ich dem lächelnd entgegen. Hunde, Hunde, ich hasse Hunde. Nachladen, nachladen. gesagt ich hasse Hunde. Wenn ich so, oder wenn ich nicht so viel spreche, ich versuche es immer noch anzugewöhnen, während dem Spielen zu sprechen. Muss ich hin? Komm ich da hoch? Hm. Hüpfpassagen mal wieder. Das Spiel bietet auch immer mal wieder ein paar Hüpfpassagen, obwohl es eigentlich ein klassischer Shooter ist mit ein bisschen Rollenspielelementen aber eigentlich ist das im Herzen ein Shooter und bleibt es auch. Ein paar Hüpfpassagen. Oh, oh, oh. Ein paar Gegner. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich die Gladiatoren hasse. der was auf der Flix stabil sind. Was haben wir denn an neuen Wachen? Weil die Minigun gefällt mir irgendwie nicht so 100% Oh, oh, oh, Gegner! Merkt euch immer, in Destiny ist das Spiel niemals auf Pause Was haben wir denn? 278, nichts spannendes hier kann ich ja richtig. So, wow. Na ja gut, auch nichts tolles. Was haben wir hier zur Auswahl? Oh 280, 281, 283. Ein neuer Umhang. Oh, 84, 283, 280. Nix besseres. Der hier besser. Bessere Handschuhe und ein Haufen neuer Helme Scheiße aussehen Theoretisch kann ich doch einfach den hier In hier upgraden 80 F für Infusion Bäm Vielleicht nicht wieder den coolen Helm anziehen Nicht dass mir das irgendwas bringt aber Man kann quasi seine Waffen aufwerten. Und wieder ein Fight Room. Hey, sagt, wir nähern uns dem Einsatzort und ich bin nicht gut im Redenschwingen. Also tu, was du tun musst. Komm ah, ich. Okay? Jeder von ich denen. Über meine Witze. Jeder von denen meldet sich mal kurz und sagt, hey, gib mir noch ein paar Worte mit auf dem Weg. Was sind wieder prädestinierte Räume für Gegen Gegnermassen? kommen wir zum Waffenkern. Ich wieder bug entdeckt. Die Gegner verschwinden einfach. Dann lass die Gegner einfach mal zu mir kommen Und... Hallo Lekwia Es müssen noch wesentlich mehr Gegner sein da unten ist sind noch welche Sie wissen dass ich da runter will Dann wissen sie nichts Sie nur Und Gegner, die nichts wissen Aber... Die tun mal so, als ob sie was wissen. Hi! Bam! Tot! Und dich zerlege ich jetzt auch mit einem Schuss. das Gefühl, das endet jetzt ganz doof, was ich hier mache. Wusste ich doch, da kommen noch mehr Gegner. Oh, fucking shit, was ist das denn? Schießen die mit Atomraketen? Ich renne einfach mal. Ich klappt es ja auch einfach per Abhauen. Ab ins Rohr. Uhu, Gegner umgangen. Guten Abend. Ja, yep, Story 2. Was geht? Es geht im Moment noch nicht so viel. Ich bin, wie man hier sieht, bei der Allmacht. Versuche die Sonne vor dem Bösen Gegnern zu retten und habe einen Kampf einfach im Gang, in ich drum rumgerannt bin. Oh, oh, oh, oh, Bin in einem komischen Raum gelandet. So, Team Noland. Wie hast du zu mir gefunden? Ich begrüße dich. Und äh, versuche mal rauszufinden, wo ich jetzt hier lang muss. Da, ab ins Rohr. Setze ich mal. Wieder runter. Scheint es. Gegner zu geben. Ja, ich hab die gerade ein bisschen blöd angestarrt, gebe ich ehrlich zu. Abfänger, die wollen wohl, dass wir hier alles in die Luft jagen. Uh, das kann das Ding, also. Ding ist hier ein Panzer, das ist ja super. War da meiner schon wieder fast kaputt ist. Oh, nein, ist er nicht. Das freut mich doch, dass du mich gefunden hast. Ich kommentiere das jetzt. Kennst ja sicher, wie Stream funktioniert. Ich nenne ich noch nicht. Ich mache das noch nicht so lange. Deswegen nicht wunder, wenn es nicht äh, ganz so professionell wirkt wie bei den Professionellen. Ich gebe mir aber Mühe, dass es spannend bleibt. Ähm, gerne mal äh, Rückmeldung dazu, wie du meinen Ton findest. Weil ich mir tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, also vorgestern, ein neues Mikrofon zugelegt habe. Ich darf gleich noch richtig Panzer fahren, das hatte ich doch erst. So, mein Panzer ist noch ganz... War riecht an einen dicken Panzer Bildqualität wow, ist schissen wow. wow, einfach nur wow Das denke ich mir doch auch Destiny ist das Spiel mit den dümmsten Kommentaren einer Begleitung Gut, dafür sind wir auch derjenige, der nie ein Wort spricht Es ist ein äh, Samsung Meteor Mic für auf Amazon derzeit 48 Euro, also der Preis ist vollkommen in Ordnung. Dazu noch einen kleinen Popschutz. Und ein Mikrofonstand. Muss ich hin? Wärmeaustauscher, zerstören. Genau so! Ja, genau, das ist ein Meteor Mike und Samson ist eigentlich ganz in Ordnung und das ist preislich doch noch ganz angenehm ich habe noch nicht so ganz verstanden wo ich jetzt hinfahren muss aber ich schätze mal einfach hier außen rum sieht gut aus weitere Gegner töten Ah, nicht beide erwischt schade Dicker Gegner. Erledigt. Er sagt, die Videoqualität ist gut. Das ist schon mal eine positive Aussage. Weil wenn ich mir mein OBS angucke, dann ist sie eher bescheiden. Ich habe im Moment 13% Package Loss, äh, Frame Loss. Das ist eigentlich nicht so gut, also statt 60 FPS kommt bei dir reell nur knapp 30 an. Ja, ich spiele das erste Mal, das in zwei Story. Der Witz dran ist, dass ich tatsächlich, wie du siehst, Power 283 habe, Level 25 bin und schon was weiß ich, wie oft die Engramme gekriegt habe, weil ich einfach so viel durch die Gegend gepimmelt bin mit Public Events und äh, einfach so rumfahren, dass ich quasi, bevor Band ich auf... Zwei. Der letzte sollte den Kern kühlen. Dem Planeten Jo war... hieß äh, der Jo? Ja. Nee. Im Saturnmond, dessen Name den ich mir gerade wieder vergessen habe, der Wassermond. Ähm, bevor ich da quasi war, war ich schon Level 25. Titan, genau. Hartnäckige Gegner Die Aber auch sterben Wo ist ich jetzt hin? Dahinter, dahinter muss ich Neue Waffe gekriegt ja, ich habe auch tatsächlich... Uh! Herzlichen Dank für dein Follow. Ich mache auch YouTube. Acceleron.de ist der Channel. Ähm... Ist aber bis jetzt hauptsächlich ein paar alte Videos drauf und tatsächlich das Destiny Let's Play, dass ich dann nochmal in kürzere Happen schneide. Und... Dort... In 20 Minuten haben versuche ich das zu schneiden das reicht nicht. Wir müssen den Kern selbst erwischen, Wir müssen den Kern selbst erwischen. Okay. Ich habe es verstanden, mit Panzer darf ich da nicht rein Na, dann gehe ich aus dem Panzer raus Fusionszelle. Damit können wir das Elektronenreservoir überlasten. Elektronenreservoir, Fusionszelle. Ich habe das Gefühl es ist keine gute Idee hier lang zu laufen. Nein, ist es auch nicht. Uh, heiß, heiß, heiß. Und das ist der Kern. Zerstöre des Dings. Wie komme ich hier wieder weg? Ich komme ich hier wieder weg? Wohin? Okay, da lang. Da lang. Ich laufe, ich laufe. Ist das zeitbegrenzt, diese Rennerei hier? Zabala, die Außer sich. Oh, ist ja. Starte den Angriff. Ah, ich sehe schon, ich krieg hier einfach Schaden, deswegen ist das Ding tatsächlich zeitbegrenzt. Zum Glück habe ich auch keine, äh, brauche ich keine Ausdauer haben. Wir sind hier fertig. Ab nach Hause.